Was? Was wurde von zwei getötet, die Fight? LOL Auf zur Mitte Fighten sie so schon Hey und Willkommen zur siebten folge von Turo 3 Yo Leute, Ich hab schon einen instant drauf Yo, sorry? Ja Ja moin und wo sind wir, Steve? Ey, bin in der ja, Höhle. Ich bin auch in der Höhle. Hey, Alex. Hallo. Ich habe jetzt drei Zucker, aber wir können einen Buch mehr machen. Nice. Ich habe acht. Hast du gerade Zucker auch eingesammelt? Nö. Sicher? Ja. Ich mach noch mal nochmal schnell drei Bücher. Hältst du mal einen Zaubertisch auf? Ja. Zau <lacht> dich. Hinter dir ist ein Bogi, ne? Nur so zu Ne. Doch. Aber das haben wieder als drinnen. Genug. Ein Rottbuch. Warst du, noch, hast du noch... Gib mir mal die Dias, bitte. Brauche ich ein Buch? Ja, ich gebe dir ein Brotbuch dafür. Hast du Spinnennetz noch? Ja, Gib okay. ich auch die Hilfe Du und fighten? Nicht so viel. Mhm. Mach jetzt ich fange mit dir ein Dier Schwert anzumachen, ne? Ja. haben habe ich, um, hab ich dein Schwert schon. Darf ich mal schauen, wie viel es kostet? Hast du einen Amboss? Also, du hast einen Amboss? Ne, ich hab einen Amboss nicht Wie, du hast den denn nicht? Ne, ich hab ihn nicht Ich hab ihn auch nicht Was? Ihr kann auch einen Craften wenn ein du willst mal wieder Ja, super so. Ich hab den Amboss da auf den Ofen gestellt Nehmen wir wieder meinen Lapis wieder, was mir Lapis geklaut. Steve, ich hab den Amboss auf, auf den Ofen gestellt Ja, ich hab ihn auch abgebaut, aber ich hab ihn nicht eingesammelt Ich hab ihn nicht dann ich? Den, mach halt neun. Das ist Time Waste, was du gerade machst. Einfach ja. neun. Gerne. Ich, ich krieg einfach kein Brot auf dem Buch, ne? Ich hab ein Brot ans Buch. Ja, weil ich es dir gegeben hab. Jetzt ja. kostet kostet zwölf. Nein, ich brauch noch ein Level, Steve. Ich hol mir schnell ein Level, oder? Kannst du tun. Ich hab bei dazu Zugerei ich zwei Stück. Mach nur Redstone. Mach doch. Ich krieg kein Brot. Boah, Lava. Ich krieg nicht mal. Okay, Level krieg ich auf den Monster. Ich krieg gar nichts. Boah, das ist mega. Nice. Hey, sind die es? Nee. Doch also, Ich hör doch mal auf Das ist echt uncool, lass doch mal Ja Erfahren einfach dir das, ohne es zu wissen Ja, du das ist e dann also, du, kannst, du kannst eh noch nicht äh, dein, dein Schwert auf Sharp 4 machen Ja, doch Mit was renne ich dann rum? Warum? Sharp 1 oder was? Achso, stimmt Der... <lacht> Ich habe kein anderes Schwert können wir dann im Meta machen, Alex, aber nicht hier. Ja sicher. Warum habe ich dann eine Sterchen? Äh. Ey, da waren nur zwei Dias. Anscheinend. Ja, Alex. ready dann soweit? Ja, ich komm zu dir. Wo bist du? Ich mal halt da alles mit was wir brauchen. Hier ist noch ein Alter, was schwede, wir haben da Zufallgänge ich kenne die auch nicht mal. Ich hab, ich könnte, wie viel Level hast du? 12, 13. Dann könntest du mir einen Sharp 3 äh, Dia machen, dann könntest du das behalten. Müsstest aber vielleicht mehr hierher kommen. Ja, ich kann gut. Weil wenn wir Richtung Spawn wollen, dann sollten wir das. Guck mal, ich werf dir mal meine Dia-Schwerter hin, ne? Ja. Ja. Müsstest du sie alle haben, oder? Ja, <lacht> bitte da. Och, Alex. Wie, was soll ich denn machen? Die ganzen zusammen. Ja, du Du hast die 3. Jo. Jetzt kannst du das andere behalten. Jo. So, jetzt haben wir nämlich schon mal aufgeräumt, die ganzen Staffen. Jetzt räumen wir hier weiter. Hast du noch zwei Level, Alex? Naja, aber ich mach trotzdem, zwei, warte. Oh, noch einen ein Millimeter. War hier nicht irgendwo noch ein Zombie? Ja, bei mir eben gerade Mann, warum leckt's wieder? Das gibt's hier ja nicht. Jetzt habe ich zwei Level. Warte mir Bot 2 auf meine Brust. <lacht> Endlich. Was? Ey, ich habe gerade 20 Sekunden brauchen nur um Bot 2 zu craften. Echt? Ja, es, es läuft gerade voll, Guys. Ja, dann nimm mal alles mit. Wo ist deine Brust? Ey, würde ich gerade anziehen, da, oder willst du? noch zwei Level, Steve. Für alles, was wir nicht brauchen, kann in die Kiste da. Bah, bringen die die zu Zugerer noch was? Gar nichts. Lass hochbauen, go. Mit den Lags schaffe ich es nicht einmal hochbauen. Los, go. Geht nicht. Warum schmeißt du nicht das Holz in die Kiste? Bist du behindert? Soll ich nur kurzzeitig machen? Achso, okay. Kannst alles in die Kiste schmeißen, aber kein Holz. So, go. Geht nicht. Wir müssen hoch, Alex. Jo, es lag zu viel. Wir müssen jetzt keine ganze Folge da unten stehen. Vor allem, weil wir eh nichts mehr haben. Wir haben keine Level mehr, wir haben nichts, wir müssen ins Neta. Ja, schön. So, go. <lacht> du sagst es so einfach. Ja, ich hab gedacht, du hast das mit deiner Inhalte geregelt. Aber ja gedacht, aber die haben gesagt, wir müssen das erst reparieren. Dann baue dich jetzt einfach nur hoch, Alex. Ich Schaff's nicht einmal Holz aus der Kießnase Alter, ja. ich laufe jetzt alleine in die Mitte und fight gegen die alleine. Ja, was kann ich dafür? Ja, weil wie soll ich denn bitte Varro spielen, wenn du solche Mags hast? Ja, das frage ich ja. mir auch. Und ich hab keine Lust bis, bis Folge 14 hier rumzueiern, bis die ganzen Lappen gegen die da, tot sind und wir <lacht> nur noch die ganzen äh, Mega-Profis drin haben, die schon alle 5 Kills haben. Sure. Da kannst du nämlich dann auch alleine fighten, da geh ich nämlich dann auch weg. Verstecke ich mich nämlich. Ja, ich versuche auf jetzt Aber bitte im Sneaken, ne? Ich hab zu sauber. Alex. Ja, wie alles. Das kann ja nicht sein. Machst für versuche gerade gar nichts mehr, auf habe Stand ich spiele mit dir kein Warum mehr. Ja, hey, was, du kannst eh nichts dafür, wenn du da. Letztes Mal, wo wir Warum gespielt haben, wo wir jemanden wegklatschen wollten, warst du auch nicht da. Ja, hey, kann ich eh nichts dafür. Nein. Ja, was kann ich wegen die Interleitung da? Aber das ist immer, immer, wenn die irgendwas vorhaben. Ja. Immer. Ich disconnecte mal, es geht's nicht. Mehr. Jetzt legst du mal wieder gar nicht mehr. Ja, dann komm hoch. Nice. Ich muss mich auch wieder mal disconnecten, jetzt du. Eins, wo bist du? Ich baue mir gerade gleich auf. Ich habe jetzt eigentlich keine Lust, mich hier die ganze Zeit mit Zombies zu prügeln, ne? Hm, <lacht> musst einfach hier, auf du ja vorauslocken, ob du warten bist. Das ist Level Farmen, ey, hier oben. Wenigstens irgendwas. Hm. Da ah, hast du den Kies mitgenommen, der unten gelegen hat? Nee, kann nicht. Okay. Ja. Wir sind in 30 Sekunden nicht bei euch, genau. Wir haben nur 5 Minuten, ne? Jo. Hier das ist eine Mumu. Ich hol mir aber lieber die Hühnchen. bist denn du? So oben? Ja. Ich nicht? Alex? Ja. Hast du nicht straight hochgebaut? Ja. nicht. Ich bin da auf dem grünen Feld. Gute Beschreibung. Ja, wird. da war ich vorne auch. Warum bist du? Ohne optifine nicht nett. Und laufen mal Richtung Spawn. Wie viel Essen hast du noch Alex? 4 und 6. Kommst du mit? Mhm. Ich esse aber rotten Fleisch, damit im Fight wenigstens das ist gut ja. Da lang müssen wir okay. Da lang. Wir sind, wir sind überall noch Hühner, die können wir ja noch mitnehmen, aber wir haben halt kein Feuer, ne? Auf uns vor. Like. Die müssen wir, ne? Ich ja, hab nur eine mit ne? nicht mehr? Naja, aber das ist, das kann ganze schlagartig ändern. Ach nee. Hinter mir? Ja. Wir nehmen alle Chicken mit, die wir finden, ne? Jo. Chicken Dinner. So, hier drüben das Hündchen mitgenommen? Ne. Nö, nee, natürlich nicht. <lacht> Laufen richtig. Ist halt nur ewig weit gelaufen, ne? Am Anfang. Ja, so weit war wieder nicht, oder? Ach, das sind mal 900 Blöcke. Ja, okay. <lacht> Das roten Fleisch verbrauchst du so schnell logischweise mhm. Ich kenne ja also Boot bei Steve? Ich aber auch keine Saune. Den laufen schon ganz gut. Jo. Find ihr mir noch? Ja, ja. nice. Wir haben aber auch nicht mehr so lange, ne? Na, nur noch zwei Minuten. Hier war aber jemand. Vor kurzem erst, weil da liegt noch äh, XP. Da lag noch XP. Und da vorne sind Öfen und eine Workbank. Siehst du die? Ja. Was? Was? die wurde von Star Noah getötet, die fighten? Lol. Auf zur Mitte. Die fighten sogar schon. Hier wurde halt nicht. Doch, hier ist noch Essen drin. Nice! nice. Steine. So, wenigstens so wie XP kriegt er. Wir müssen einen Schritt zulaufen, scheiße. Ist das Born, Alex? Hier ist das Born? Wir haben mhm. sie irgendwo hier vorne haben, die sich ausgelockt. Server verlassen Eine Minute vorbei. Mhm. Irgendwo hier vorne, irgendwo hier vorne, kawandi dann. Dann hat sich dann da ausgelockt. Irgend in so einem. Erdberg Aber das war glaube ich auf der anderen Seite ein Erdberg? Ja Wir hm. haben nur noch 14 Sekunden, ich glaube wir sollten ein bisschen weggehen, oder? bauen Geht noch ein bisschen länger Ja guck mal, ich laufe jetzt hier hoch Ja mach aber keinen Scheiß, wenn du länger drauf bist, ne? Ja, mit den Legs, nice ich Bleib hier stehen Gott! Leute, das war's von meiner Folge, wir sehen uns dann in der achten Folge wieder, haut rein! Mensch. Waren die? Keine Ahnung. Ob Basti tot ist? Ne, Dristan ist gestorben, nicht Basti, ne? Alex macht kein Mist. Jo, Alter, der hat nicht. Was? Entweder er steht da oder er steht nicht da. Und wenn er da steht, sagst du Bescheid, dann schau ich mit drauf. Weiß ich nicht. Siehst du den? Aufnahmezeit ist vorbei. Also. Yo.